Linguistik in 120 Sekunden, Nummer 45, transtextuale Kategorien nach Gérard Wie lassen sich Beziehungen von Texten untereinander systematisieren? Das Transtextualitätskonzept von Gérard systematisiert Bezugnahmen von Texten auf andere Texte. Er kategorisiert dabei fünf Typen, die Intertextualität, Paratextualität, Metatextualität, Hypertextualität und Architextualität. Intertextualität bezeichnet einen unmittelbaren Bezug von einem Primär in einem Sekundärtext. Diese Kopräsenz kann im analysierten Text als Zitat, Plakiat oder Anspielung vorkommen. Letzteres ist ein nicht deklariertes Fragment, bei dem der Leser für das Verständnis den Bezugstext kennen muss. Ein Zitat wird durch Anführungszeichen und meist mit Quellenangabe gekennzeichnet, während die wörtliche Übernahme ohne Verweis als Plakiat deklariert wird. Bei der Paratextualität nimmt ein Randtext eine kommentierende Rolle gegenüber dem eigentlichen Text ein. Jeanette unterscheidet hier in einen Peritext, der als Klappentext, Überschrift oder Vorwort fungieren kann und deshalb direkt mit dem eigentlichen Text verbunden ist. Dagegen ist der Epitext, zum Beispiel in Form eines Interviews oder Briefes, außerhalb eines Basistextes zu verorten. Beide beeinflussen somit die Erwartungen des Lesers im Hinblick auf den Text. Betrachtet man die Metatextualität, so geht es darum, dass ein Text einen anderen thematisiert. Metatextualität tritt häufig in kommentierenden Texten auf, die einen Primärtext und damit einhergehend seine Wirkung und Bedeutung beeinflussen, wie zum Beispiel in Literaturkritiken. Mit der Hypertextualität kategorisiert er die Umformung eines Primär- oder Hypotextes in einen Sekundär- bzw. Hypertext. Ein solcher Text kann nur dann richtig verstanden werden, wenn der Leser auch die Vorlage kennt. Formen der Hypertextualität sind die Transformation nochmals aufgeschlüsselt in Travestie, Parodie oder Transposition und die Imitation. Somit können die Hypertexte auf spielerische, satirische oder ernste Art auf den Hypotext bezogen werden. Schließlich definiert Jeanette die Architektualität. Er kennzeichnet die Beziehung von Textfragmenten zum Gesamttext und somit seinem schematischen Aufbau.